Hallo allerseits! In diesem Video wird gezeigt, wie Windows 10 äh, zurückgesetzt wird, wenn das System nicht startet. Manchmal werden Systemdateien aus verschiedenen Gründen beschädigt und das Betriebssystem funktioniert nicht mehr. Um es zurückzusetzen, müssen Sie eine Wiederherstellungsdiskette erstellen. Sie können dies im Voraus auf Ihrem Computer oder falls dies nicht mehr möglich ist, auf einem anderen PC tun, unter Berücksichtigung der Kapazität des Systems.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 Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um eine Wiederherstellungsdiskette zu erstellen, rufen Sie die Systemsteuerung auf, suchen Sie den Eintrag Wiederherstellung und klicken Sie auf Wiederherstellungsdiskette erstellen. Im nächsten Fenster können Sie die Option äh, Systemdateien auf der Wiederherstellungsdiskette sichern, markieren oder entfernen. Dies erfordert erheblich mehr Speicherplatz auf dem USB-Stick bis zu 8 GB, aber es ist viel einfacher Windows 10 in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, selbst wenn das integrierte wiederherstellungs -Image beschädigt wurde und Sie eine Diskette mit fehlenden Dateien einlegen müssen, da die erforderlichen Dateien vorhanden sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter und wählen Sie im nächsten Fenster das angeschlossene USB-Stick aus, auf dem die Wiederherstellungsdiskette erstellt werden soll. Alle Daten äh, daraus werden dabei gelöscht. Klicken Sie auf Weiter und warten Sie, bis die Erstellung der Wiederherstellungsdiskette abgeschlossen ist. Sie können das USB-Stick auch zum Schreiben persönlicher Dateien und Dokumente verwenden, ohne die Daten auf der Wiederherstellungs-CD zu beeinflussen. Jetzt können Sie Ihr System zurücksetzen, auch wenn Windows 10 nicht startet. Schalten Sie dazu den Computer ein und rufen Sie BIOS oder UFI, die Delete Taste für die meisten PCs oder die F2 Taste für die meisten äh, Laptops auf und boten Sie vom USB-Stick, in meinem Fall ein EFI-USB-Device, drücken Sie Enter und warten Sie auf den Start von der Wiederherstellungsdiskette. Wenn Sie die Sprache Deutsch, äh, Tastatur-Layout Deutsch, klicken Sie auf Fällebehebung und versetzen Sie den Computer in den ursprünglichen Zustand. Im nächsten Fenster können Sie Ihre Dateien speichern oder löschen und die Programme werden in jedem Fall gelöscht. Wenn Sie äh, zum Beispiel äh, meine Dateien speichern und das äh, Zielsystem ist Windows 10. Nachdem Sie das Zielsystem ausgewählt haben, wird der Vorgang zum Zurücksetzen von Windows 10 gestartet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Daumen hoch, alles Gute, Tschüss.